Manchmal ist es gar nicht so leicht, den runden Anfang zu finden. Dagegen gibt es einen einfachen Trick. Sollte es dir schwer fallen, die Luftmasche, die direkt nach der Kettmasche beim runden Schluss gehäkelt wurde, zu erkennen, kannst du diese mit einer Sicherheitsnadel kennzeichnen.